Hallo Freunde der virtuellen Realität, falls ihr unseren Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, das ist Ben und unser Kanal heißt Tupac VR. <lacht> ja Leute, heute gibt's Quest 2 Gameplay und ähm, ich durfte Blair Witch für die Quest 2 vorab testen und ähm, ja, wer mich nicht kennt, ich hasse Horror Games, also es ist so eine Art Hassliebe, sag ich mal. Und äh, es macht mir meistens sehr, sehr äh, wenig Spaß, mich so zu gruseln. Aber wenn ich es dann überwunden habe, dann denke ich mir, ach ja, so schlimm war es ja am Ende doch, doch nicht. Und wenn man aber in dem Game drin ist, in irgendeinem Horror-Game, dann denkt man, scheiße, warum mache ich das hier? So war es jetzt auch bei Blair Witch. Und ähm, ich habe das Spiel vorab noch nie gespielt. Ich habe es äh, auch auf dem PC, also auf diese Flat-Version nicht gespielt. Ich habe es nur ein paar Videos gesehen. Und ähm, ja. Also man muss natürlich Grafikabstriche machen für die Quest-2-Version, es äh, sieht, ja, also ich sag mal so, es sieht okay aus, wenn man die Flat-Version nicht kennt. Und ähm, wenn man die kennt und dann die Vergleiche zieht, dann äh, denkt man natürlich, oh, das ist aber echt schlecht. Aber gut, ähm, es ist eine... Die Quest ist ein ja, VR-Headset, was komplett autark arbeitet. Es hat einen mobilen Prozessor drin und dass das nicht äh, die Grafik darstellen kann, wie am PC, ist auch ganz klar. Von daher ist das alles vollkommen in Ordnung. Ähm, was mir aufgefallen ist, wenn ich so in die, in die Ferne guckte im Wald dann, äh, und mich ein bisschen bewegte, dann ploppten schon mal ein paar Bäume auf. Äh, ja Äste, Blätter, sah man dann, wie die aufploppten und wieder weg waren. Das ist natürlich so ein bisschen Immersionskiller immer. Ähm, ob die das noch besser hinkriegen, weiß ich nicht. Da wird es mit Sicherheit ein paar Updates noch geben. Ähm, was hat mir gut gefallen? Also gut hat mir gefallen, dass ich nicht alleine war, <lacht> dass der Hund bei mir war. Also ohne den Hund wäre ich, glaube ich, gestorben. Äh, man kann den Hund streicheln, das ist echt cool gemacht, also man geht wirklich mit der Hand so drüber und man, man sieht so wirklich, wie sich das alles bewegt beim Hund. Äh, der reagiert dann drauf, äh, wir können den Hund rufen per, per äh, Pfeife, dann kommt er zu uns, wir können ihm Aufträge geben, klein, also geh mal suchen, kann ihn an Sachen schnüffeln lassen und äh, also das hat mir echt gut gefallen. Und äh, ja, der, der Hund ist so ein bisschen äh, ja, Beschützer und man fühlt sich nicht so ganz verloren in dem Wald. Es fängt relativ harmlos an und steigert sich dann im, am Ende zum vierten Kapitel echt krass. Und äh, ich habe dann auch nachher ausgemacht, weil ich auch nur einen kleinen Ersteindruck von dem Game gewinnen wollte für euch und äh, auch noch nicht so viel verraten wollte. Und äh, ja, guckt euch das Ende dann nochmal an. Da äh, werde ich dann nochmal was sagen zum Game. Und ich würde sagen, wir äh, gucken uns jetzt mal ganz kurz die Oculus-Seite an. So, ja. Hier steht gekauft. Ich habe es, äh, fairerweise muss ich sagen, ich habe es natürlich vom Entwickler äh, bekommen. Also das erwähne ich immer, wenn ich es umsonst bekommen habe. Ähm, nicht, dass mir da einer sagt, ja, äh, du bist davor eingenommen, weil du irgendwas umsonst bekommen hast. Also ich sage schon immer, wenn mir irgendwas nicht gefällt, auch wenn ich es umsonst bekommen habe. Also so, so fair muss man natürlich sein, auch den Käufern gegenüber. Ich habe versucht, einen Preis herauszufinden. Ich habe keinen gefunden. Also äh, bei Google habe ich jetzt irgendwie mal kurz, ja, fünf Minütchen mal gegoogelt, aber ich habe ich hab nichts gefunden. Und ähm, ja, vom Entwickler, ich kann ihn natürlich jetzt anschreiben, aber das dauert natürlich auch immer. Ich denke mal, die kriegen jetzt mega viele äh, E-Mails. Von daher äh, wartet einfach morgen ab, äh, was das Spiel dann kostet. Also ich muss sagen, als nachher äh, dunkel war, war das schon ti tierisch krass. Also. Ähm, man hat eine Taschenlampe, man, man sieht nicht viel und äh, die Geräusche, also ich habe jetzt ohne Kopfhörer gespielt, das Spiel empfiehlt einen aber, benutzt Kopfhörer, weil das äh, biron, bironalen Sound hat und äh, ja, da hört man wirklich immer richtig krass, woher die Geräusche kommen, also ähm, da braucht man auch kein Dolby Surround Kopfhörer, da reichen normale, gute Stereo Kopfhörer. Ich warte noch immer auf das Soundkit ähm, für die Quest 2, das ist ja jetzt... In Bearbeitung sage ich mal und äh, wenn das dann rauskommt dann werde ich noch nochmal äh, antesten das game und damit ist das mit Sicherheit halt nochmal viel krasser aber alleine schon mit dem originalen Sound war das schon echt äh, ja man ist ziemlich tief drin in der äh, äh, in, in, in diesem Spiel sage ich mal ja äh, wir haben deutsche Untertitel was natürlich sehr gut ist natürlich wäre deutsche Sprachausgabe besser aber äh, besser als nichts und äh, ja, man kann die Story verstehen, man, man äh, kann alles mitlesen und das ist ganz cool. Und äh, ja, hier haben wir eine Version 0.3.1, also es ist auch noch eine relativ äh, frühe Version, damit wird mit Sicherheit ein, das ein oder andere Update noch kommen. Und ähm, es ist jetzt momentan noch Quest-exklusiv und wird aber auch für die PC-VR-Brillen erscheinen. Ich weiß nicht nach welcher Zeit, aber das habe ich gelesen, dass das definitiv passiert. Und da bin ich mal gespannt, äh, ja, wie da die Grafik dann aussieht. Und da werde ich dann natürlich auch mal so einen kleinen Grafikvergleich machen. Und äh, ja, da bin ich gespannt. Und äh, ja, ich würde sagen, ich rede nicht mehr lange und äh, geb mal ab ans Spiel. <lacht> Viel Spaß. So Leute, willkommen bei Blair Witch VR für die Quest 2 und ja, wir befinden uns hier im Hauptmenü und äh, wir schauen uns erstmal um. Also hier sehen wir erstmal unseren kleinen süßen Hund. So, von der Grafik her ist es okay für die Quest oder Quest 2. Der Hund hat wie äh, in der Newsendung schon erwähnt, <lacht> Guck mal, man kann ihn sogar streicheln schön. Ja, er hat, er hat ein bisschen, ja, Texturen sind nicht jetzt so mega, aber, aber es reicht, also sieht gut aus, gefällt mir. Und äh, ja, wir haben jetzt hier unser, unser Hauptmenü im Fernseher und äh, ja, ich spiele im Stehen, wie ihr seht. Wir haben äh, freie Bewegung und äh, kein Komfortmodus, möchte ich nicht. Und äh, ja, ich würde sagen, peche heißt wahrscheinlich Weiter oder, oder Start. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Es wird ein Ersteindrucksvideo und ja, ich lasse mich mal überraschen, wie, wie hart das hier wird. <lacht> viel Spaß. Ah, okay. Wir sind doch noch nicht weiter. <lacht> ich ich wünsche schon viel Spaß hier. Jetzt haben wir hier noch, noch unsere Einstellungen, die wir vornehmen können. Bewegen, greifen, interagieren, Gegenstand werfen, äh, verwenden. Audio. Ja, kann man hier einzeln, kann man als Horol runter regeln, VR-Einstellungen kann man hier nochmal sich anschauen, Tunneleffekt, deaktiviert ist gut, Rechts- oder Linkshänder haben wir hier noch, ne? ganz wichtig für einige Linkshänder da draußen, zum Beispiel der Hoshi, ja, ich würde sagen, legen wir los. Okay, ist auf jeden fall cool gemacht schauen wir uns mal das intro an ich habe die flat version überhaupt nicht gespielt muss ich sagen burkitts will Da fährt aber einige Polizei rum, würde ich mal sagen. Missing, Peter Shannon. Ich denke mal, dass wir den suchen. Also ich bin völlig unvoreingenommen hier reingegangen. <lacht> Prolog. Richtig cool, dass sowas hier in VR umgesetzt wurde. Habe ich mir damals schon gewünscht, als, als die Flat-Version rauskam. Das Telefon klingelt. Geif, was mit deiner Hand? Hey, Alice. Jess, uh, hey. Es ist gut, dich zu hören. Ich dachte, du würdest dich kümmern. Ja, gut. Either ich, um zu sagen, ich denke, wir sind beide voll von Vergnügen. Uh, did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Uh, why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait, wait, wait, no, I, I, I, I'm glad you did. Listen, uh, I'm almost there. I'll, I'll call you later, okay? Game Buddy. Schönes als Telefon. Man kann hier alles. Also es wird, ähm, es wird ein Kopfhörer empfohlen. Ich habe jetzt äh, die Originalen nur hier. Und ähm, weil das Sounderlebnis halt genial ist, aber für die Aufnahmen wollte ich jetzt nicht. Das jetzt nicht machen und äh, bald kommt ja das Soundkit. Von daher äh, freue ich mich schon darauf, das dann hier in wirklich geilen Sound zu erleben. Ja, von der Grafik her klar, dass das hier kein mega Wald wie bei The Witcher oder so simulieren kann, die Quest 2. Man sieht auch schon mal ähm, was aufploppen. Ne? In, in den, ja, ganz hinten so in dem Augenwinkel. Da verschwindet mal ein Baum, dann kommt da wieder. Ja, gut, wir sind hier mit der Quest 2 unterwegs, das muss man natürlich auch, auch wissen. Ne? Ja, like okay. So mal weiter. Okay, ah, man kann hier alles wirklich benutzen. Hey, Buddy. Hey. Ja, feiner. Ja, feiner Kerl. Oh, okay. Da haben wir was. Das feines Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hosen zu pissen und dich doch noch zu, dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Darin liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nach dem wir suchen. Du erreichst Sheriff Lanning Len auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen, Greg. Okay, habe ich ein Inventar? von aus. Sorry Anthony. First come, first served. Now I'll call landing once I'm in the forest. Check, check, microphone check. Okay, wir sind auf Kanal 2. You found something, buddy? We're not leaving that laying around. Right boy? Okay, was haben wir sonst noch? Ist nichts. Sieht sehr verlassen aus hier alles, ne? Zusammenfassung. Peter Shannon wurde am 15.09.1996 als vermisst gemeldet. Der Polizist wurde von Laura Shannon, Peter Shannons Mutter, über das Verschwinden ihres Sohns informiert. Die erste Untersuchung ergab folgendes. 1. Peter wurde zuletzt am 15. September 96 um 11.20 Uhr gesehen, als er sich auf dem Weg nach ha zum Haus seines Freundes machte. Miss Shen hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Peter hatte früher schon öfter versucht, von zu Hause wegzurennen. Drittens: Es gibt niemanden, der Peters Verschwinden bezeugen kann. Die erste Suche hat keine Ergebnisse geliefert aufgrund Shens Alter, wurde die Gefahren war angehoben. 17 Uhr, es wurde ein Befehl erlassen, diese Suche im Black Hills Forest fortzusetzen. Dort wurde der Junge bei seinen früheren Flugführungen gefunden. Okay. Du kannst Dokumente in deinem Notizblock verstauen. Du kannst sie dort jederzeit ansehen. Ah, okay. Foto von Peter. Das ist ganz cool. Das sieht jetzt, die Schrift sieht jetzt nicht so wirklich gut klar aus. Keine Ahnung, woanders liegt. Okay. Ja, hier haben wir natürlich wieder einen Donut. Wo ist mein Hund? <lacht> da liegt noch was. Okay. Haben wir verstaut? Oh, hier haben wir eine Karte. Oh, man kann darauf malen, okay. Aber was soll ich jetzt malen hier? Wir gehen hier rein. Okay. Das noch ein Polizeiauto. Ich würde ja sagen, dass wir hier lang gehen, aber schauen wir nochmal. Was stehen hier Autos rum? Mega viele. Kann man aber nicht öffnen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da lang. Da scheint die Sonne so schön rein. War auch ein cooler Effekt. Aber alles, was hier schwarz erscheinen soll, erscheint halt ziemlich grau. Ne? Das ist halt bei der Quest 2 so. Versuche die Pfeife zu greifen, sie wird bullet automatisch rufen. Was mache ich jetzt? Du kannst mit dem Stick einen Befehl aussuchen. Ah, okay. Also ich durfte nur eine Sache gerade machen. Hast du was? Hey, hast du was? <lacht> ja, ein komisches Geräusch gerade. Das was. Archadius. Also. Oder Arcadius. Das packen wir mal hinten rein. Okay, jetzt archiviert. Komm, Bullie. Lass uns das Kind. Ich bin immer so ein bisschen angespannt hier. Weil man nie weiß, was hier passiert. Das ne? ah, ist kein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen, Leute. Kapitel 1: In den Wald. Es lädt. Ah, okay das ist mein Kumpel Hier! no point in waiting any longer. It's <lacht> Come on, look around, boy. kannst du mit Hilfe des kommunizieren. to base. copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. to be here. You don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your, uh, your health issues, they're, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Roger, over now. Okay. Time to get to work. Was ist das? Okay, Polizeiband. Ja. Auf jeden Fall ziemlich linear, momentan noch. Ja, also das, beim Spiel hier merkt man natürlich arg, dass es que eine Quest 2 ist. Und äh, ja, schaut mal da, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht wie ich. Ähm, das ist nichts ja, aufgebautes, gerendertes da hinten. Das ist einfach jetzt so irgendein Image, was sich so einfach, einfach so ein bisschen auf und ab bewegt. check. Der Handel ist Alice. Ich freue mich auf die Oh, du musst mich aufhören. Hey, das ist genug, Boys. Er ist hier, um zu helfen. Ja, guter Check. Willkommen anbord, Alice. Danke. Ich bleibe hinter mir und double-check das Bereich. Ja, das hatten wir so schon. And ah, auch äh, für Leute interessant, äh, die im Sitzen spielen wollen, man kann aus der Entfernung die Sachen greifen. Äh, links oder rechts? Kann man gegen rechts sein. Der geht da schon lang, also folgen wir ihm. Right? Wow! Und das war kein Waschbär. Okay, von da wären wir wahrscheinlich jetzt gekommen. folle kidnapp echt cool finde ich man hört Can't immer mal ein Flügelchen und Irgendwas knacken im Hintergrund. das also okay. nah, Ever already covered. Ja, aber. Ja, nicht this way. Okay. Hm. Oh, Raben heißt nichts Gutes. Also wer den Ben noch nicht kennt, der steht gerade vor meiner Tür und will unbedingt rein. <lacht> er kann natürlich jetzt nicht rein. gesehen? Da hoch oder hier lang? Geht es in der Höhle? Mehr? Also, wenn das jetzt runterkracht, dann war es das aber. Okay, wir gehen mal hier hoch. Wir können aber auch nochmal... Nee, wir, wir können momentan ihm nichts sagen. Also hier weiß man auch gar nicht, ob man im Kreis läuft. Oh, ah, super. So, uh... Night in the woods. Just like old times, huh? What, the students? I sure as hell hope not. We had twice the manpower back then. A friggin' helicopter... <lacht> Das wird anders sein. Ja, ich hoffe, du bist richtig. Über und aus. Mein Hund ist total angelaufen. Leute, keine Ahnung, wo ich laufe. Wir probieren unser Glück. Hier war die Polizei auch. Es wird langsam dunkler, habe ich das Gefühl. Hier lang. Ich hatte gerade gesagt, da steht jemand. Nee, da geht's, hier da geht's nicht lang. Oh Leute, ey. Sebastian verloren im Wald. Komm, ich folge ihm jetzt mal. Wer eine Fährte? <lacht> fein, fein. <lacht> <lacht> Der läuft echt zielstrebig. Ich is <coughs> ah, ist Da What's the mix? Why I have to do What'd you find? Let me see. Baltimore Crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Come here, boy. All to the base. Yeah, go ahead. You got anything so far? No, not a Any ideas on where I should start? Normal wäre es jetzt sinnvoll gewesen, wenn er gesagt hätte, ich habe eine Cappy gefunden. Das ist unser Hund. Bullet, wait up. Oh. Bullet. Okay, von wo sind wir jetzt runtergefallen hier? See. Bullet. not now. Aufhören. Oh, get a grip, Ellis. You got this far. Giving up now? Oh. Was bei dir los? Ein Schuss gehört oder so? Okay, calm down, Alice. Everything's fine. It's all in your head. Ach, der hat irgendwie ähm der war wahrscheinlich Soldat, ne? Posttraumatische Belastungsstörungen, nennt man das, ne? Oh, well. yeah, look who to show up. Hey! Don't leave me like this, okay, buddy? I just... you find something? Ah, so we're still on Peters Trail. Good. Ja, nicht so einfach, bei dem zu bleiben. Hey, hey. Uh, hey, Jess. Alice, ist alles Du klingst nicht so hart. Nein, ich bin unter No, I said, I'm fine. Oh. Es wird immer dunkler. Lass Ich denke, ich sah etwas. Ich muss gehen. Ich werde dich später Ich bin sorry, Jess. Kann jemand mich hören? Boah, der kam gerade irgendwie ganz schnell was von links gelaufen. So hat sich das angehört. Gänsehaut. Guck mal, da ist eine Bärenfalle. Ist so, okay, weiter. Ich muss sagen, das hilft schon, dass der Hund dabei ist. Da fühlt man sich nicht mega alleine. Zella, Campsite? Den Schnüffeln lassen. Ach, guck mal hier. Sieht ziemlich geblieben, aber ich glaube, es funktioniert still noch. Ich brauche gerade auch Hilfe hier. das war bestimmt nicht das, was er auf der Kamera gesehen hat, jetzt, oder? sind das seine Erinnerungen bestimmt. Incoming Jazz. Auf dem Fernseher? Ja? Ein bisschen durcheinander gerade. Mein Kater gibt immer noch nicht auf. Oh. Did I hat ja irgendwas vor uns? Turn on. Okay, eine Taschenlampe. Das ist schon mal gut. Was ist das Fenster. Sau was. Ah, Okay, die schnappt hier an. Das ist gut. FM 2176. Achso, okay. Oh, da blinkt was. Die Kamera. Die erste rote Videokassette ist schon eingelegt. Mit Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung, sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Okay. Oh, da ist was erschienen. da hat auf jeden Fall jemand angegriffen. Und wenn ich zurückspule, erscheint das... Hallo? Da! Ist... Ist das... Krass. Ich habe Angst. Probably Peter's. Maybe Bull can catch a scent. Come. So you know Okay, hat eine Fährte. Oh, ich habe Angst. Schon mulmiges gefühl hier. Boah, das ist so dunkel. Wahnsinn. Buddy hat eine Fährte. Unser Buddy. Oh. What's the matter Buddy. Oh, was ist los? Oh, Scheiße. Das ist so ein äh, dieses Blair Witch zeichen Hör auf Bullets Bellen und beobachte seinen Körper. Er ist der Erste, der dich vor Gefahr warnt. Ist gut. ist gut. Ist gut. Ist gut. Ja, ich muss mir das angucken. Ich weiß nicht, ob was passiert, aber. Okay, jetzt haben wir hier Olga. Hm. Wo ist er hin? Boah, es ist ja noch nicht mega schlimmes passiert, aber boah, ich fühle mich so un unsicher und unwohl hier. Zum Glück habe ich meinen guten Hund dabei. da scheint was runter Auf jeden Fall können wir wenn wir wir finden wahrscheinlich diese Videokassetten und dann können wir immer irgendwas machen damit Auf jeden Fall wurde der irgendwie angegriffen Wow Go ahead, go ahead. Go ahead. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? Uh, we, we went down a ravine and headed north, to an old campsite. Oh, that's Wait, to what that? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. David, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right Alter. direction. Alice. I'll keep you posted. Over now. Auf jeden ist irgendwas ist hier in der Nähe. Leute, ich krieg halt Gänsehaut. Hey, buddy, what's wrong? Ist gut, ist gut. Ist gut. Ist auch wieder so ein Ding. Easy, boy. It's gone now. Achso, steht da? ASA. Also. Komm her. Komm her. Huh. Who let the dogs out? Here. Okay, da ist er. Ja, braver. Braver. Lass mich nicht alleine hier. Was what's wrong? Work, dammit! What the fuck, Was Just a tree? Uh, just a tree. On, ich glaube nicht, dass es das nur ein Baum war irgendeine Fratze gesehen Face to Ellis I think we found the ravine you were talking about any updates on your side Yeah actually you know if anyone's ever done any construction work out here like what like reinforced concrete foundations or uh, trenches trenches over well, there presence in these parts since the civil war Ellis are you are you sure I know what I'm seeing landing all right all right it's just <laughs> yeah we're gonna look for that campsite and the uh, and the trenches or whatever they are over and out come ja leute ich wollte jetzt auch nicht zu viel zeigen, das ist ein ersteindrucksvideo hier. Und äh, ja, ihr merkt selber schon, wie krass die Soundeffekte hier sind. Mit Kopfhörer wäre das natürlich nochmal viel, viel krasser. Ähm, wenn das Video hier, ich sage einfach mal, 40 Likes erreicht, dann werde ich hier definitiv nochmal weiterspielen, dann auch runtergehen. Und äh, ja, mal schauen, was uns da bevorsteht was uns da noch bevorsteht. Und äh, ja, schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich finde es echt ziemlich creepy und funktioniert auf der Quest 2 echt gut. Man muss Abstriche machen natürlich mit der Grafik und den Texturen, aber beim Sound haben die echt ganze Arbeit geleistet. Also das hört sich so krass an, wenn hier von links und rechts und hinten was kommt. Und ähm, ja, also da muss man in VR schon echt starke Nerven haben, um das hier zu zocken. <lacht> Boah. Und äh, ja, ich bin jetzt auch froh, wenn ich hier raus bin. <lacht> ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über Likes freuen und äh, Abo-Button nicht vergessen. Wäre echt nice, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue äh, ja, Videos gibt, Livestreams gibt. Und äh, ja, dann könnt ihr auch gleichzeitig noch die Glocke aktivieren. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.